Also eigentlich wollten wir nur mal so einen kurzen Status-Zwischenbericht äh, abgeben, was wir so mittlerweile getüftelt haben, was wir dabei gelernt haben, was soweit funktioniert und was vor allem auch nicht funktioniert. Falls jemand vielleicht irgendwie sich einbringen möchte oder gute Ideen hat, wäre das also nett. Das ist, wie gesagt, das ist ähm, nicht ganz trivial. Also das Projekt, um das es sich hierbei handelt, ist ähm, ein Buchscanner. Und zwar ist das Problem, das wir hatten, was wir vor einem halben Jahr oder so auf der Mailingliste auch diskutiert haben. Also, mir passiert es oft, ähm, Oliver ist auch ein passiert, dir wohl auch, dass, wenn man ein Buch einscannen muss, das halt sehr mühsam ist, so einen Flachbettscanner zu nehmen, sich dann hinzusetzen und jedes Mal umzublättern. Egal wie gut die in den letzten zehn Jahren geworden sind, die Scan-Geschwindigkeiten sind wesentlich schneller geworden, die Qualität ist auch viel besser geworden, aber das Umblättern ist halt sehr, sehr zeitintensiv. Wenn man jetzt mal ein Buch mit 500 oder 1000 Seiten hat oder mehrere Bände oder halt, was weiß ich, so alle zwei, drei Monate mal ein paar Bücher, summiert sich das schon mal auf so einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag. Also das Problem ist ganz klar, ähm, wir wollen Bücher einscannen können, ähm, ohne die, die ganze Zeit diese manuelle Arbeit des Umblätterns zu machen. Und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut, was es da für Optionen gibt und was Leute so vor uns gemacht haben. Und ein Beispiel davon war das, was... Oliver eben gezeigt hat, was man vielleicht jetzt auch mal kurz zeigen kann, das Video. Das ist ein Prototyp, der ursprünglich von einem äh, ehemaligen Mitarbeiter von Google gemacht wurde, bei dem das Buch über diesen Korpus, der hier glaube ich aus Kunststoff gemacht ist, drüber fährt und an einer gewissen Stelle wird die Seite eingesaugt, ähm, wird dann de facto umgeblättert, indem es durch den Korpus durchgezogen wird. Und in dem Korpus sind noch zwei Scanzeilen eingebaut von einem Standard flachbettscanner Das haben wir soweit auch hingekriegt, aber das sage ich gleich noch was, das könnte man eigentlich auch noch rausholen. Also so sieht es, sieht es aus. Im Prinzip analog ist hier dieses hölzerne Prototyp, dieser hölzerne Prototyp Korpus. Da zeigen Sie das ein bisschen, wie das da drin aussieht. Was passiert, wenn die Seite da durchgezogen wird? Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber ich glaube, die Idee ist relativ klar, oder? Also, man hat diesen ähm, dreieckigen ausgezogenen Korpus. Das Buch gleitet hier oben entlang. Mit einer gewissen Stelle wird die Seite eingesaugt und durch irgendeinen Mechanismus auf der anderen Seite wieder rausgeleitet. Und so wird jeweils immer eine Seite umgeblättert, indem der Spuch über den Korpus fährt und irgendwo an einer gewissen Stelle ist eben noch ein Scanner, der dann jeweils die beiden Seiten abgreift und daraus dann im Prinzip den kompletten Scanner stellen kann. Das ist die Idee. Ich denke, das ist, ist ungefähr klar, wie es funktioniert. Mechanik und, und so weiter. Okay. Ein Detail wollte ich hier noch kurz darauf hinweisen. Der Prototyp funktioniert komplett mit einem Staubsauger. Den sieht man ja auch hier kurz im Bild. Da! Das heißt, äh, da ist ein richtig äh, heftiger äh, Staubsauger im Einsatz, äh, der Luft in das Gehäuse reinboostet und damit diesen Effekt des Abhebens der Seite und des Einführens in den Korpus ähm, erreicht. Äh, wir haben da einen anderen Ansatz gewählt, aber da kommst du. Du der, der, der saugt ab? Genau. Ja. Ja, stimmt. Äh, der saugt. Genau. Also das war, das ist noch ein entscheidender Unterschied, worauf ich dann auch gleich, gleich noch kommen will. Aber okay, also so erstmal, das ist so das Gesamtkonzept, das ist die Mechanik und Deswegen steht es hier auch, so ähnlich haben wir das auch nachgebaut. Unser, unser Prototyp ist ein bisschen kürzer, der plättert praktisch in, in zwei Schritten um, obwohl wir soweit noch nicht gekommen sind. Also wir hatten mal einen Prototyp für den Wagen und so weiter, aber das ist eigentlich nicht das große Problem. Wie man sich vielleicht denken kann, die Schwierigkeit ist tatsächlich eben dieses Umblättern. Das heißt, genau eine Seite zu erwischen, diese Seite zuverlässig zu erwischen und es eben dann hinzubekommen, dass das tatsächlich für so ein Buch durchläuft. Denn wenn man bei jeder dritten Seite dann irgendwie da hingehen muss und es wieder machen muss, dann kann man auch gleich effektiv einen Flachbettscanner scanner benutzen. Das heißt, das ist so die größte Schwierigkeit, die wir auch gehabt haben. Und da gab es eben ursprünglich diesen Einsaugmechanismus. Und es gab aber eine andere Idee von Carsten Fuß aus Hannover. Um, an dem wir uns orientiert haben. Genau, vielleicht, wenn du es zufällig auch irgendwo hier hast. Äh, yeah. Dann kann man das mal sehen. Es hatten die äh, vorgestellt auf... Wo hatten die es vorgestellt? Auf der äh, Maker Faire letztes Jahr in Hannover. Genau. Yeah. Und... Äh, da haben Sie einen etwas anderen Effekt genutzt. Sie haben das Coanda-Effektor genannt, oder das ist im Prinzip der Benulli-Effekt. Deswegen steht auch dieses Ding hier, das ich jetzt mal kurz demonstrieren kann, bei dem an der gekrümmten Oberfläche der Luftstrom also tatsächlich fließt und Unterdruck entsteht einfach, dass er an der gekrümmten Oberfläche wird der weggeleitet wird. Das heißt, ähm, der, das Problem, das wir gesehen haben bei dem Einsaugeffekt, ist, dass je nachdem, wie man das baut und je nachdem, wie das Papier gemacht ist, saugt der Effekt, gegen die mechanische Richtung, in die sich das Buch bewegt. Das heißt, wenn die Seite ein bisschen zu festgehalten wird, wird sie wahrscheinlich leichter abreißen und es gibt mehr Probleme. Außerdem ist Ansaugen äh, wesentlich aufwendiger mechanisch, als eben so einen Druckstrom zu erreichen, der dann einen Unterdruck auf der, auf der Seite hat. Wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinlege auf den, auf den Tisch und es anmache entsprechend, dann wird die Seite entsprechend. <lacht> ähm, dazu kann ich vielleicht auch kurz noch was Technisches sagen. Das hat, äh, da hat Ingo uns ziemlich gut dabei geholfen, und zwar ist das hier praktisch Maßarbeit, die direkt aus dem Lasercutter kommt, ähm, die so mehr oder weniger aus Adobe Illustrator von ihm millimetergenau gezeichnet äh, wurde, dann ausgelasert und wir das praktisch nur noch zusammensetzen konnten und es wirklich perfekt passt. Also ich war am Anfang, habe ich erst gedacht, okay, lass uns lieber irgendwie was aus Holz und Tape und, und so schnell zusammen machen. Aber in dem Fall, also gerade weil es luftdicht sein muss und weil das einigermaßen stabil ist und weil das mehr oder weniger die kritischste Sache davon ist, war das also sehr hilfreich, dass wir das so haben machen können. Ähm, auch danke nochmal. Ähm, äh, ja. So weit sind wir also gekommen. Wir haben das jetzt auch mal da, da reingeschraubt gehabt und haben das äh, nachvollzogen und haben da ein bisschen mit rumprobiert. Das Problem war allerdings, es ist sehr abhängig von dem Papier. Von dem buch es ist anscheinend natürlich auch abhängig von dem winkel von dem schlitz der hier drin ist je nachdem wie steil der ist und je nachdem wie breit er ist, ist hat es eine unterschiedliche stärke und dementsprechend erwischen wir entweder keine seite eine seite oder viele seiten und das war ein bisschen frustrierend das war zwar wir haben uns da schon gedacht, dass es gewisse Probleme gibt, aber das ist so mehr oder weniger unser momentaner Status. Wir haben jetzt noch nicht die Mechanik und die anderen Sachen. Wir haben die Scanzeilen ganz am Anfang abgeklärt. Das ist also kein Problem. Da haben wir einfach aus Flachbettscannern rausgenommen. Die Linux-USB-Treiber funktionieren direkt auch ohne Gerät, nur mit dem direkt angeschlossenen Scanzeile. Man kann das dann auch dementsprechend einstellen. Wir haben es auch mal probiert, ein Papier drüber gezogen und so und geguckt ob der Scan passt, und es passt einigermaßen, es muss halt von der Geschwindigkeit her natürlich dann entsprechend angepasst werden, aber das scheint alles nicht das Problem zu sein. Das Problem ist wirklich halt im Zweifel diese, diese Mechanik und das Umblättern. Und jetzt haben wir beim letzten Mal nochmal rumprobiert und haben gedacht, vielleicht kriegen wir durch ein bisschen Rumtunen das relativ schnell noch deutlich besser hin, das war allerdings ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich gesagt, sollten wir sollte es vielleicht auch einfach mal vorstellen, vielleicht hat jemand noch Ideen. Es gab unter anderem die Idee, die hatte bisher jetzt von denen noch keiner, die finde ich ganz gut, bei euch bin ich bin mir nicht sicher. Aber dass man zum Beispiel das kippen kann und dass man versucht, das in einem rechten Winkel des Buchs so dazu gleiten zu lassen dass hier praktisch nur der ansaugeffekt ist und die Schwerkraft gar nicht mehr gegen die Seiten drückt, dass man also auf, dass es unwahrscheinlicher ist, dass man mehrere Seiten hat und sich das vielleicht löst. Ob sich das lohnt, ist nicht so ganz sicher. Als wir das probiert haben, hat sich nicht so wirklich was gebracht. Ähm, wir haben beim letzten Mal uns überlegt, dass der optimale Anstellwinkel hier, ich glaube hier ist es ein bisschen mehr, es sind 60 Grad oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der optimale Winkel hier müssten 45 Grad sein, dass man genau die Ecke von dem Buch, egal von was, mit der maximalen Fläche in dem Moment eben ansaugen kann. Das heißt, das würden wir als nächstes versuchen zu tun. Und ja, man müsste halt mit dem Korpus noch ein bisschen rumprobieren. Das ist, eben, das ist ja schon so gemacht, dass man es das eigentlich anpassen kann. Aber vielleicht kann man das noch ein bisschen mehr als Baukasten zum Experimentieren irgendwie versuchen. Wir würden auch noch mal einen neuen Korpus bauen, falls es sinnvoll ist, aber momentan ist wirklich unsere wichtigste Sache, dass wir es schaffen, die Seiten zuverlässig ein, ein, einzusaugen. Zumindest für ein paar Bücher. Wenn es nicht für alle geht, ist es okay. Aber, ähm, ja. Das größte Problem, was wir bei der Angelegenheit haben, ist, dass es extrem viele Variablen gibt. Also wenn man sich das hier anschaut bei diesem Entwurf, ist der, ist der Winkel von diesem Schlitz äh, sehr steil, also deutlich, deutlich steiler als der in unserem Entwurf. Ähm, ebenso gibt es verschiedene Entwürfe. Es gibt einen Entwurf, das ist, äh, ist, ist der, der da äh, auf, dem, auf dem Beamer ist, äh, was ähm, das Buch in einem Rutsch komplett äh, umblättert. Das heißt, die Seite wird eingeführt und auf der anderen Seite wieder rausgeführt. Äh, und das Buch fährt dann im Prinzip auf dem Schnitten zurück. Wir haben bei unserem ersten Entwurf äh, das eigentlich so geplant, äh, dass die Seite beim Hinfahren eingezogen wird und beim Zurückfahren wieder ausgefädelt wird, um einfach ein kleineres Modell zu haben, damit man nicht irgendwie so einen 1,50 Meter 50 äh, langen ähm, Buchscanner hat, sondern eben nur 1,10 Meter, 10 Meter oder so irgendetwas, ähm, sind jetzt eigentlich eher geneigt zur Sicherheit, weil wir eben da denken, dass die schon ein Stückchen weiter sind, auf so einen Entwurf zurückzugehen, also praktisch äh, das längere Modell, mit dem automatischen Ausfedeln. ausfädeln. Ähm, es gibt weltweit fünf verschiedene Prototypen, die alle mehr oder weniger Designprobleme haben. Ähm, ich würde unseren Kasten da noch nicht Prototypen nennen, weil er einfach noch gar nicht funktioniert. Ähm, aber wir, wir stocken so ein bisschen und jedes ähm, Treffen ist so ein extrem frustrierend, weil wir Ideen haben wo irgendwie alles ähm, nicht so wirklich funktioniert. Er ja. schafft ähm, es schafft's nicht zuverlässig, eine Seite anzuzahlen. So ist das. Okay wenn die Saugleistung zu schwach ist, knickt an die Seite, wenn man jetzt theoretisch das Buch dann drüber fallen lässt. Also, ging bin jetzt darum, die Saugleistung langsam zu steigern. Man legt ein neues Buch drauf, das ist das System nicht kennt. Und dann fährt man dem Buch drüber und guckt, ob die Seite zieht. Steigert langsam die Sau auf, bis die Seite durchgeht. Und erkennt halt, sobald das geht, dass die Frage, ob die Seite knickt. Du kannst aber eigentlich, eben der Vorteil an dem Design ist, du kannst eigentlich nicht zu viel saugen. Das heißt, wenn wir, eine, wenn wir eine Leistung hätten, wo wir ganz sicher wissen, dass eine Seite angesaugt wird, wirkt der aerodynamische Effekt eigentlich nur auf die oberste Seite. Okay. Das heißt, wenn die, also das sollte eigentlich so sein, so war es bei uns dann auch, wenn die Seiten nicht von sich aus gerne zusammenkleben, was bei manchen Büchern so ist und dann hast du wieder das Problem, dass du automatisch immer mehrere einsaugst, egal sozusagen. Also ich, ich meine, ich weiß es nicht, man, Klar, man kann, man kann die Saugleistung auf jeden Fall regulieren, das kann man probieren, man kann den Winkel probieren, ähm, das zu verändern, man kann die Breite von dem Schlitz, das hat ja auch einen Effekt darauf, wie der Luftstrom dementsprechend eben, wie viel Unterdruck und wie viel äh, angesaugt wird, ähm, man könnte es also breiter machen, das ist ja jetzt mal das, ist, das ist, wir jetzt mal ein bisschen versucht haben, was vielleicht geht. Ähm, wenn es halt zu breit ist, wie gesagt, die, in dem Fall drückt halt auch die Schwerkraft die anderen Seiten mit rein. Hier ist in gewisser Weise so ein Schoner, so eine Leiste noch, damit die Seiten, die nur von der Schwerkraft reingedrückt werden, weiterhin drüber gleiten und nur diese eine Seite tatsächlich erfasst wird. Ähm, das hat auch einigermaßen gut eigentlich funktioniert. Aber wenn die schon von sich aus eben irgendwie so zusammenhängen, dann, und das ist bei einigen der, oder zumindest bei einem war es mindestens der Fall, dann haben wir halt mehrere erfasst. Wenn man die Bücher vorher mal so durchblättert... Sie das, das haben wir versucht, aber das ist... Das gibt das, die Buchseiten liegen ja plan auf dem Holz auf, richtig? Ja. Das heißt, die packen zusammen. Ich weiß, konstruktionsbedingt ist es wahrscheinlich einfacher, das als eine Seite zu machen, aber mal überlegen, dass man das rund gestaltet, die Auflagefläche auf der Seite, wo gesagt, eben das, so ein Buch sich... Äh, rund darauf legt und dann die Seiten eben nicht mehr plan wie ein frisches Buch drauf sind, sondern sich schon gegeneinander verschoben haben, sodass dann die oberste Seite möglich äh, schon einfacher abgeht. Du also grundsätzlich recht, das Problem dabei ist, äh, das dass die Scannzahlen wenig flexibel sind und du willst mir den Scannzahlen möglichst nah an den Buhnsteig anbieten. Ja gut, aber du den kannst kannst den, den, könntest den Korpus an einem Teil rund machen fürs umblättern und dann wieder so zum Dreieck. Das wäre zwar das komplizierter, wird, Das wird eine aber konstruktive Herausforderung. Definitiv. Mhm. Wahrscheinlich musst du irgendwas mit einem flexiblen Plastikmaterial wieder wärmen und dann rund machen oder ja, ja. Was, dass du dann einen stetigen Übergang hast. Aber, aber ich, ich, ich glaube, das wäre sozusagen theoretisch einfacher zu lösen als Problem, als wie gesagt, wenn wir es halt nicht schaffen, die Seiten einzusaugen. Weil das halt ja. Ausschusskriterium in dem Moment ja, ist, klar. das Ding wertlos im Prinzip. Ja, ich aber, habe jetzt von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, was es für Variablen gibt, den Eindruck, dass das tatsächlich in die Richtung eines Baukastens irgendwie vielleicht entwickelt werden sollte, wo man gerade die ganzen Parameter, die du genannt hast, im Testlauf einfach mal ausspielen kann und gucken, wie man das modifiziert, Das ist jetzt gerade so mein Eindruck. Ja. Weil, so wie es jetzt aussieht, sieht das sehr statisch aus und äh, wenn ihr was ändern wollt, und zu viel weg... Äh, ja, ich meine, wir brauchen die, theoretisch die, die Rückseite auch gar nicht unbedingt, also ich meine, es muss irgendwas da sein, das das Buch hält, aber so, so ausgearbeitet müsste es in dem Fall ja noch gar nicht sein und nur die Einsaug. Hm. Und nur äh, als Beispiel letzte Woche nur den, den Einsaugschlitz nachgebaut und haben den wirklich oben drauf geklemmt mit ein paar Schraubzwingen. Okay. Äh, einfach ohne um von, von größeren Modifikation von diesem Korpus zu lösen. Ähm, und äh, es war nicht wirklich erfolgreich. Ne? Aber ich meine, es war sinnvoll, glaube ich, das Ganze zu reduzieren auf die. Definitiv, ja. ja. Wenn ihr einen kleinen Arm nehmt, der einfach mit, kleinen, mit einer kleinen Öffnung die Seite plupp ansaugt und wegblättert. Ähm. Das ist, ja, das ja. ist ja immer noch das Problem, dass wir jetzt keine Seiten einfach halt nicht ineinander wachsen, oder es ist immer noch nicht Das ist man immer, ja, das stimmt. Also, ein, ein, ein Kumpel, der auch mal da war, der hatte noch die Idee, dass man die Seiten elektrostatisch aufladen könnte. Und dann. <lacht> die Idee, die ich wollte. aber sind ja wahrscheinlich immer ja. alle Seiten elektrostatisch aus. Das zieht dann trotzdem wieder 10 Seiten. Das, das kann sein, ja. Ich ganz blöd gefragt, wie das, wenn man das Problem versucht von hinten aber nachträglich zu lösen, indem man einfach sagt man steckt da viel Intelligenz in Software rein man scannt die Bücher fünfmal und guckt welche Seiten wie es mit der Reihenfolge aussieht ich glaube es ist relativ zuverlässig welche Seiten dann nicht eingescannt werden aber das war mein Eindruck, nur jetzt so von mm -hmm. Also produzierbar die, die man Also wenn du, du nimmst es wieder, blätterst ein bisschen, aber das kann, auch an, das kann auch einfach daran liegen, dass manche Bücher schlechter gehen als andere, dass es gar nicht mm -hmm. an den Seiten liegt, sondern wirklich am Papier in dem Fall. Okay. Um, aber ja, klar, können man machen. Ich also wenn es wirklich so weit ist, dass man es dann allein stehen lässt, ob es jetzt eine Nacht braucht oder eine Stunde in der Nacht, dann yeah, ja, 20 mal das Gehirn, Hast du so. recht, ja. Auch ich auch so. so. Vielleicht ein bisschen die Lösung, indem man einmal von vorne hin und einmal von vorne scannen. Das ist halt schon einmal komplett umzudrehen. Vielleicht hat man dann am ja, wirklich beeindruckt. Das ist eine das Idee, dass man das Buch danach einfach um 180 Grad dreht und, und wir rückwärts zurückdreht. Ach so, ja. Oder muss man einmal rückwärts reichen anschauen. so wie es jetzt das gebaut ist, es geht nur um den Ja. Also es gibt auch eine kleine Schaltung, die, die auf Basis von einem, von einem Fotosensor prüft, wie viele äh, Seiten eingezogen wurden. Das heißt, man könnte, mhm. so, sofern mehr als eine Seite eingezogen wurde, sagen, einmal zurückfahren und nochmal versuchen. Äh, so dass du nicht einfach das ganze Buch durchscannen musst. Also man Dicke vom Papier und Schelterfessel zu kommen. Genau, das ja einmal so kalibriert, sondern ja, zurück und Das ist die Nichtdurchlässigkeit von einer Seite. Mhm. Und dann fährst du das Buch drüber, und wenn die Lichtdurchlässigkeit halt schlechter ist als, als der Sollwert, und dann fährt du halt zurück und es nochmal. Ja, aber das ist ja nicht eine ganz nette Idee, die fällt, oder? Aber das sind dann eher Details, weil. Äh, ja, vor allem, das, das hilft dir nur zur Fehlererkennung, aber dann hast du den Fehler ja schon. Ja, wo ist das, das Problem ist. jetzt genau? Ihr sagt viele viel Seiten ein oder ihr sagt keine Seite ein? Das hängt sehr stark vom Papier ab. Also es gibt okay. Seiten, wo, wir, wo, wo das Papier sehr starr ist und es nicht reicht, der Ansaug-Effekt. Und dann gibt es, wie gesagt, Bücher, wo es einfach mehrere sind. Okay, dass das auf, auf individuelle Basis pro Buch kalibriert werden muss, würde ich, glaube ich, eh davon ausgeben. Also genau. Davon kann man, ja, davon kann man im Prinzip ausgehen. Ja, das muss halt möglichst von alleine gehen. Der ursprüngliche Designansatz war, äh, da gibt es einen USB-Steckplatz, da stecke ich meinen USB-Stick rein, dann drücke ich den Startknopf, lege mein Buch drauf, gehe eine Mate trinken und wenn ich zurückkomme, ist das Buch, ist ja nicht. Das ist sehr schwierig zu erreichen. Gut, das ist, aber das ist ja okay, wenn, wenn sag ich mal, wenn es jetzt nicht direkt gleich am Anfang Black Play geht, solange wenn du über 10 Minuten Babysitten musst und dann ja. läuft das Ding durch, geht es ja vielleicht auch ja. noch. Bleib bei 15 Seiten dabei, drehst einen dann ein Prote cooles. Sowas in der Art, genau. Ja. An dem, es gibt verschiedene Prototypen. Hat einer von denen diesen untergrund erfolgreich schon umgesetzt? Die Hannoveraner haben damit rumexperimentiert, allerdings hat er vor einem Monat oder so geschrieben, dass er irgendwie nochmal neuen Prototypen für den Ansaugeffekt gebaut hat und den auch auf YouTube hochgeladen. Mit einer Cola-Dose und so, sah lustig aus. Scheint aber zu funktionieren. Ich, ich weiß nicht, man kann es auch im Staubsauger probieren im Prinzip. Ich das halt, das wäre die andere Überlegung, weil es könnte ja auch prinzipiell sein, dass der, ich meine auf dem Tisch hat er funktioniert, Und ja, der alle gesehen hat. Kann es jetzt sein, dass die, die Schiebegeschwindigkeit des, des Buches oder so, dass die Turbulenzen erzeugt, den Unterdruck stört, dadurch ist der Ansaugeffekt anders und und und und und und und und tschau. und und Tschau. und und und und und und auf der Make einen und präsentiert, der eigentlich nur das äh, CT Hex Magazin und das heißt, die haben das Ding mehr oder weniger darauf kalibriert, dass sie wirklich ein Heft aus dem verlag zuverlässig einscannen konnten. Das war deren Ziel. Also, die haben auch nicht mehr versprochen, mehr ja. ging gar nicht und da hatten wir noch keine Scanzeile drin. Das heißt, es war eigentlich eine, eine, eine Buch- und Blätterbranche. Ja. Ähm, der der, der Quincy, der das Ding im Prinzip erfunden hat bei Google, der hat es auf Basis eines Staubsaugers gemacht. Und das Problem bei den Staubsaugermodellen ist, dass sie mehr oder weniger mit dem, mit dem kompletten Unterdruck arbeiten. Das heißt, du musst ja. das Gerät mehr oder weniger komplett abdichten, damit der Luftstrom durch die, diesen Schlitz äh, letztendlich in den Staubsauger reinkommt. Ja, ja, ja, okay. davon ist es verdammt laut. Aber es hat <lacht> funktioniert und der, deshalb habe ich überlegt, ja, ob das der Grund ist, warum das hier jetzt Probleme macht. Wisst du, was ich meine? Dass die Technik einfach in ja. sich, wie gesagt, und so zum Beispiel Turbulenzen durch den Schiebemechanismus oder so, ja. das könnte man probieren, indem man einfach massiv langsamer schiebt. Dir das, Ding ich glaub, noch in den Kopf das haben wir gemacht. Also wir haben, ich konnte es leider nicht in die Wiki hochladen, ich war dazu nicht in der Lage. Ähm, aber ich habe Videos davon, wie wir das ansaugen. Ich meine, vielleicht könnten wir das sogar theoretisch mal zeigen. Da okay. hat sich schon mal jemand damit beschäftigt, wie so Geldscheinzählautomaten arbeiten. Die haben doch eigentlich auch das Problem, dass sie die Anzahl der Geldscheine zählen müssen. Ja, aber dann hast du die Seiten gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine, keine Ahnung. Die haben den Vorteil, dass die nicht irgendwie gebunden sind, die Geldschnallen, die ja. die sondern die kannst du rausreißen. Das ist genau das. Ich stelle das einfach mal als das Frage das in den Raum, ob man da eine Idee von mitnehmen ja. kann. Ich meine, die gehen über Friction. Also, du hast so eine Art Gummirolle, die so fünf. nach dem anderen Unterschied. Ja, wenn du eine Gummirolle hast, die zumindest die Seite versucht, in den Schlitz mit einzuführen. Du willst ja hier so, wie ich verstanden okay. habe, möglichst berührungsfrei machen, eben dass die mechanischen Kräfte nicht so groß werden, dass die Seite reißen kann. Ich glaube, das Ziel ist, dass es funktioniert und nicht, dass es berührungsfrei sein muss. Ja, also kaputt gehen wäre wär nicht gut, aber es sollte grundsätzlich, ich meine am Anfang wird es passieren natürlich. Also es ist sowas, womit wir jetzt rechnen. Wenn man es dann im Zweifel besser hat, ein Design das erstmal irgendwie funktioniert und löst dann die Probleme, als man hat gar, gar nichts, das funktioniert logischerweise. Weil dann weiß man gar nicht, was man tun kann, um irgendwie da hinzukommen. Ähm, zu dem Ansaugen kann ich sagen, es ähm, hat eigentlich schon ganz okay funktioniert. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Saugleistung grundsätzlich von dem Ding nicht ausreicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Man kann es mit dem, mit dem Staubsauger probieren. Er ist vielleicht etwas stärker, das, das kann sein. Das ist halt brute force die Lösung. Ich meine, das ist so, so gesehen vielleicht okay. Das müssten wir halt nochmal machen, da müssen halt hier entsprechende Schlitze in diesem Teil drin sein, so ein spezielles Ding, wo man dann das drüber hat und das dann das entsprechend festhält, die Seite. Das größte Risiko, das ich halt sehe, wie gesagt, ist, dass es entgegen den mechanischen Kräfte wirkt, dann in die Richtung sozusagen die Seite wegsaugt, sodass je nach Papier, das im Zweifelsfall, wenn das Papier ein bisschen feiner ist, dann schnell, schnell Probleme machen könnte, was hier halt nicht der Fall ist. Ja. Ist das Ziel jetzt, dass in jedem Fall immer nur eine Seite umgeblättert wird? Oder dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt gerade zwei Seiten, dass man noch irgendeinen Teil drin hat, dann ist das Ding zwar wieder länger, der die dann aber wieder auseinander macht? Ja, man könnte... Wenn man von beiden Richtungen sozusagen irgendwie zieht und das nur macht, wenn man gerade gemerkt hat, dass es zwei Seiten Ja, also das kann man im Prinzip machen denke ich auch. Also im, im Korpus selbst halt irgendwas. Ich habe auch schon überlegt, im Korpus selbst halt eventuell, dass man das da dann elektrostatisch auflädt, wenn man nur die zwei hat oder so, dass man die halt... Das wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> ja. Ähm, ja. Könnte man im Prinzip machen. Ich denke, das, das einzig Wichtige ist, ist für die erste Ding, für den ersten working Prototype, halt, aber da kann man auch darüber vielleicht diskutieren, weiß ich nicht, wäre mein Anspruch, dass halt ein Buch wirklich relativ zuverlässig geht. Weil wenn du zehn Seiten gut hinkriegst und fünf halt nicht oder so, oder die jede restliche Seite irgendwie fehlerhaft, dann ist es immer noch nicht gut genug, um selbst einen einfachen Fall irgendwie zu lösen oder so. Aber ja, egal. Also. Ansonsten für die, für die restlichen Sachen sehe ich kein großes Problem. Eine Mechanik, die den Wagen rumfahren lässt, vielleicht seht ihr da noch andere Probleme. Aber ich sehe wirklich das größte Problem halt in einem zuverlässigen Umblättermechanismus. Die restlichen Sachen sind, glaube ich, mehr oder weniger gelöst und, und ich habe, ehrlich gesagt, noch kein solches, solches Gerät vorher gebaut, deswegen kann ich es jetzt auch nicht wirklich sagen, aber äh, ich weiß ich seht ihr in den anderen Sachen ein Problem, den Wagen, der hin und her fährt, wie gesagt, die Scanzeile können wir per Treiber anschließen, das wäre so elektronisch, treibermäßig das Schwierigste, ähm, das ist gelöst. Und, es ist nicht ganz klar, wie das Buch hin und her transportiert wird und gehalten wird und gleichzeitig die Seiten aber frei umblättern können. Ähm, vielleicht zeigst du es einfach mal mit irgendwas ja. zum blättern. So können Sie auch ein Video angucken, wie das andere? Wenn es da Da wäre halt hier irgendwie ein Gestell, du lässt die Seiten relativ so darauf liegen, aber du schiebst okay. es halt hier und dementsprechend ja. muss halt hier oben irgendwie das einklemmen oder ja. so. Ja, wie gesagt, ich habe auf dem Handy auch noch äh, zwei, drei Videos davon, wie wir das gemacht haben mit verschiedenen Büchern. Ich weiß nicht, ob du ähm, das hätte ich vorher machen sollen, ob du äh, ein USB-Kabel zum Anschluss dabei hast. Also ganz normal, die, die Mikro. Ja. 21.02. Ich ja. Das war ein guter Drucker, so shaky wie das von Google, also kann es ja gut und gut sein. Das ist so, ja. Das ist so deutlich. Man sieht, da bewegt sich was, ne? Genau nicht viel. Aber in dem Fall hat es gereicht, glaube ich, war genau eine Seite. Nächste? Ja. hat zum Beispiel, dass das mehrere Seiten dann immer automatisch, also das war diese Elektronik-Compendium. Gleich ähm erheblich viele Seiten. Ne? Ja. Und das, das Und auch. ja. Also es lag nicht nur in, also in ich Schwerkraft, sondern die waren einfacher irgendwie zusammengehangen. Also ich verstehe nicht warum. Ich glaube ein, zwei, nur ganz kurz. Ah nee. okay. Da sieht man es eigentlich ganz gut, dass, dass er wirklich die Seite äh, erfasst hat. Bei dem Magazin geht es auch ganz okay. Erstens, weil die Seiten relativ groß sind und zweitens, weil dieses Papier so relativ gut flexibel ist. Es ist nicht so steif oder so. Okay, also das wäre soweit. Denke, also Vorschläge waren jetzt runder Korpus. Um, vielleicht nochmal irgendwie so zusammenfassen. Also ich denke, wir können den Vortrag, ich hätte ansonsten jetzt nichts, habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas vergessen? Nee. nee wir brauchen Input, ja. Also... Ähm wir sind kurz davor, den, den gesamten Entwurf über den Haufen zu schmeißen, inklusive Lüfterbox, weil äh, grundsätzlich ist die Anforderung, dass wir äh, Bücher von der Größe von also Seitengröße A5 bis hin zu Seitengröße A4 scannen wollen. Mhm. Ähm, das schränkt äh, natürlich das Design entsprechend ein. Wir haben über verschiedene Korpuswinkel nachgedacht, also im Moment haben wir dann einen, einen 60 Grad Winkel. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir da auf einen 90 Grad Winkel gehen, dass die Auflagefläche einfach größer ist was konstruktionsmäßig große Vorteile hat, weil man mehr Platz für die Lüfterbox hätten oder auch mehr Platz, um die Gänzhandel möglichst an den Grundsteg oben ranzubringen. Ähm, aber im Moment trägt man wirklich völlig auf der Stelle, weil der blöde Einzug nicht gescheit funktioniert. Also wenn da irgendwer einen Hinweis hat, oder jemand mitspielen will, ja, also einfach nur ein bisschen mitprobieren will, wäre das eine riesengroße Den Hinweis mit der Geldzählmaschine würde ich nicht vom Tisch wischen. Weil der vereinzelt mit einer sehr hohen Sicherheit die Scheine auch wenn wir ein bisschen aneinanderpappen. Und ob die jetzt gebunden sind oder nicht, spielt glaube ich für den Teil des Mechanismus keine Rolle. dann irgendwelche Gummidinger, die das Ding nicht folgeseitig festhalten und die oberste halt wegziehen. Und das würde ich auch versuchen, irgendwie den Rest irgendwie zu festzuhalten und eine dediziert anzusaugen und wegzuklappen. Der Mechanismus hat das Problem, dass es dem völlig egal ist, wie viele Seiten da gerade angesaugt werden. Der, der Saugeffekt effekt geht eigentlich nur auf die oberste Seite. Mhm. Wieso? Weil, weil dort die Luftströmung ist. Du hast doch aber gemeint, bei manchen Büchern saugt er mehr als eine an, oder? Nee, weil die aneinander gehen. Okay. Das war unsere Theorie. Also, okay. Nein, wieso soweit soll ich der nur eine ansaugen, wenn die die Elektrostatisch zum Beispiel aneinander pappen, die Seiten dann. Ach so, ja, dem, ja, dem ist ja. so, ist doch völlig egal, wie viel da hinten hochgezogen werden. Ich meine, nur der Unterdruck ja, ja. wirkt ja nur auf die oberste Seite, das war ja. alles, was ich sagen wollte. Richtig, aber wenn zwischen den zwei Folgeseiten das ganz dünne Seiten sind, wenn da keine Luft von dazwischen strömen kann, ja, dann bauen die automatisch dann genau. aneinander. ja, das stimmt. Wenn man den Rest einfach festhalten würde und eine richtig greifen würde mit dem Unterdruckarm oder irgendwas, ich fabuliere jetzt die eine dediziert hochheben würde und die ja. anderen fest sind wie in so einer Geldzählmaschine, der separiert die ja irgendwie. Ja. Das würde mir spontan als einzige Idee einfallen. Also ja, nicht festhalten und eine wegmachen. Also mit dem mit dem Ansaugarm klingt relativ kompliziert, das, das an einer Mechanik ja. her hinzubekommen, ja. aber ähm, das kann natürlich. Also ich meine erstens mal in dem, in, dem, in den Geldautomaten wird es wahrscheinlich schon ganz schick gelöst sein. Und äh, wenn man das irgendwie nachgucken kann, also die Idee ist auf jeden Fall gut. Da wäre die offene Frage halt doch, wie fixiert man die andere? Nicht ja, nur wie saugt ja. man die oberste an, sondern wie fixiert man den Rest? Wie wir sind, so eine Geldzählmaschine das in so einer Geldzellenmaschine gelöst ist, ist glaube ich, du hast quasi eine Feder, die deinen Stapel nach vorne drückt und der drückt die über eine Kante quasi und dann so ein Gummirad schiebt quasi nur den vordersten runter, weil der Rest halt durch diese Kante noch fixiert ist. Da kannst du ja auch ohne Probleme erkennen, ob du zwei danach halt ich ja. also durch Die sind halt extrem genormt, das ist eine andere Geschichte. Und die Leute arbeiten da seit Jahrzehnten dran. Hm. Deshalb Wie gesagt, da wäre die Frage, wie fixiert man den Rest? Ich meine, bei dem... Zumindest eine Sache, die das glaube ich auch hat, ist, dass es die Seiten so ein Stück weit gegeneinander verschiebt. Ja. Das wäre auch das bei dem runden, runden Korpus, oder wenn, die, wenn die Seiten halt ungleichmäßig aufliegen darauf, dass sie ein Stück gegeneinander verschoben werden und damit sich sowas, was schon zueinander haftet, tendenziell eher vielleicht auch löst. Aber da weiß ich nicht, wie zuverlässig das ist. Das ist wahrscheinlich wieder sehr gefrickt. Wenn man selbst zuverlässig blättern will, sorgt man dafür, dass die Seiten am Ende nicht gerade sind, sondern auseinander gedrückt werden, sodass man sozusagen mehr Fläche hat, eine einzelne Seite abrollen zu lassen. Man prüft auch immer, sobald man eine Seite gekippt hat, prüft man, es ein oder mehr, oder man schiebt die so gegeneinander, um zu gucken, bewegt sich man nicht. Ja. weil das mechanisch natürlich jetzt in der Overkill ist, das irgendwie zu kriegen. Ja, Wenn man jetzt irgendwie so einen hat, setzt den drauf, saugt an, also ganz, ganz klein, saugt an, hebt hoch. Jetzt die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Seiten kriegt? Ein Telefon ist wahrscheinlich recht hoch. Oder auch da wieder den Luftdruck langsam erhöhen und erkennen, ist es jetzt eine Seite oder mehrere. Das ist halt dann auch wieder eine ganz andere Konstruktion. Ja. Das muss man vielleicht mit einem Schlauch mal ausprobieren, so mit einem Gummischlauch. Und dann mal mit saugen und dem draufhalten als Spruchseiten. Obwohl der Grundsitz hier auch noch mehr erfassen fassen würde. Also du bräuchst immer noch einen Mechanismus, der die anderen festhält oder der halt die gegeneinander verschiebt oder so. Langsam den Luftdruck steigern, hoffen das ausreicht, ausweicht, dass du halt hier noch Euro. Was? Hier sieht man jetzt das Prinzip recht gut, bei, bei diesem Geldscheinzähler, wird ist nicht der einzige auf der Welt sein, aber so kenne ich die Dinger, dass die mit, mit Hilfe von Schwerkraft einfach die Dinger mit, mit einer ganz normalen Ungewalzung äh, einzeln anziehen und äh, eben durch, ein, durch irgendeine Erkennung durch äh, ja, das, das sind halt Einzelseiten, das ist das Problem, das ist der große Unterschied äh, im Vergleich zum Buch. Ich kann das Buch nicht deskriptiv scannen oder was? Okay, Reißen Sie alle Seiten aus dem Buch? <lacht> dann sind wir ratzfatz, ja. Dann sind wir nicht gescannt. Kann man hinten machen. Wie funktioniert das Google-Projekt wo die ganzen alten Bücher scannen? Ist das dann über Amazon Mechanical Turk gelöst oder nicht? Also ich, ich habe hab mir... Äh, ich habe mir in der anna maria bibliothek in Weimar äh, kurz nach der Wiedereröffnung die, die Buchscanner angeschaut, wo die die großen Folianten scannen. Die machen das äh, nicht über Scan-Zahlen, sondern über hochauflösende Fotos okay. äh, und, und öffnen die Bücher halt in einem bestimmten Winkel und blättern die mit dem Handschuh vorsichtig von Seite zu Seite um. Okay, aber das, äh, das wäre mir zu langsam. Absehend absehen davon würde ich dieses Projekt nicht für Folianten freigeben und dann sind wir aus dem Schneider. Aber ich meine, es gibt ja tatsächlich auch so ganz schön normale Bücher, so 50 Jahre alt oder so, die in, in, in, in den Büchern äh, äh, dabei sind. Mhm. Ja, und da kennst du es nur aus der Hochschulbibliothek beispielsweise, ein e Buchscanner, wo du wirklich äh, so eine Fläche hast, wo das Buch offen aufgelegt mhm. äh, wird. Und oben hast du dann, ja eigentlich, wenn du so jetzt auch eine Kamera, die dann automatisch mhm. die Seiten trennt, wo aber dann äh, wiederum die beiden Auflageflächen für das Buch in Höhen beweglich sind, also dass, dass du wirklich den gleichen Abstand immer äh, äh, zum Sensor in dem Fall Ja, ja also habe ich jetzt auch schon mehr so eingescannten Haltbewerb da in der Universitätsbibliothek aber das bedeutet halt trotzdem, dass du machst. musst ja. Also wir haben auch ganz auch am Fall. Anfang äh, mit Kameras experimentiert also wir, wir wollten am Anfang eigentlich nicht mit, mit den Scanzahlen arbeiten mhm. weil wir gesagt haben, das ist viel zu komplex, um da so eine Scanzahle reinzukriegen ähm, haben wir mal einfach versucht mit dem Raspberry Pi und mit der, mit der Raspberry Cam ähm, innerhalb des Korpus von einer Seite, also von dem von, von scharfen, von dem spitzen Winkel, auf die Fläche äh, abzufotografieren und ähm, haben das sehr schnell wieder verworfen, weil es einfach von der Qualität her lausig ist. Also eine Scanseile, die halt mal ähm, 4.800 dpi hat, ist in jedem Fall besser als, als eine, eine Megapixel-Kamera, egal wie gut die ist. Abgesehen davon, bei der Entfernung brauchen wir halt schon ein entsprechendes Objektiv oder man zumindest eine gescheite Linse und äh, eine extrem gute Beleuchtung. Wir haben das mit, mit LED's versucht, also mit einer großen Anzahl von, von LED's, also LED-Strips. Äh, das hat uns alles nicht weitergebracht, von daher sind wir dann bei den Scanzer Du brauchst eine extrem gleichmäßige Beleuchtung, damit ja. ja. das irgendwie sinnvoll, danach zu bauen. Habt ihr mal überlegt, ob man da noch was machen kann, dass die zwar mit dem, mit dem Luftstrom die Seiten ablöst, aber tendenziell, wenn es mehrere sind, quasi so eine Gummirolle, Gummirolle, die dann dahinter greift und versucht, in die entgegengesetzte Richtung zumindest, dass, dass die Seiten auseinandergeschoben werden. So als Idee. Ja, also also, das dass, dass man da mal noch guckt in die Richtung. könnte man versuchen, ja. <lacht> Aber das muss halt dann alles irgendwie konstruiert werden, äh, passend mit, diesem, mit dem Restlichen, der da fast offenbar ist. Ich denke, als erstes sollte man halt vielleicht sich mal hinsetzen und überlegen, wie so ein idealer Baukasten dafür auch aussieht. Mhm. Dass wenn man dann solche Ideen hat, dass es halt nicht wieder zwei Monate dauert, bis man was gemacht hat, sondern halt eventuell einen Abend rauskommt. oder zwei. Das ist immer das Problem, ja. aber das ist, sage ich mal, das ist halt auch der Motivationsproblem. okay, also ihr würdet am ehesten dann sehen, sozusagen also wie gesagt entweder andere Korpusformen, Mechanik, die, die das gegeneinander verschiebt, die Seiten, die sie extra mechanisch äh, abgreift in irgendeiner Weise. Ähm, Gibt es noch andere Geräte, die irgendwie was Vergleichbares lösen, außer jetzt geld Was in der Richtung? Die Idee ist eigentlich schon mal ganz gut, das ist ein vergleichbares, vergleichbares Problem. Und das ist ganz gut gelöst. Was mir halt auffällt ist, wenn du mal, äh, kein Hardcover, aber wenn du ein Buch oder eine Zeitung nimmst, deswegen kam mhm. ich nur noch die Idee, wenn du die halt rollst, sprich in den Bogen, packst, dann, dann gröseln sich die Seiten halt schon potenziell viel mehr auseinander, als wenn du es auf einer Fläche liegen hast. Mhm. Und diesen Effekt vielleicht irgendwie mitzunutzen. Mhm. Ja. Du könntest auch dann, wenn du da so ein Stück, wenn, wenn das jetzt rund wäre und du hättest ja. das schon automatisch, da es genau. rund ist, könntest du an der Seite auch draufblasen, sodass zwischen die Seiten automatisch Luft kommt. Dann würde nämlich es leichter, nur eine Seite abzugreifen. Also, weil, weil halt, also, ich glaube. Gebläse hat halt den Vorteil, dass das Papier halt nicht so leicht ist. Genau, machen. ich glaube, der Effekt würde weiterhin auch dann funktionieren, wenn man ihn passend baut. Du hast ja halt dann den Schritt, dass du es einmal rund hast und eigentlich dann in die. Ebene bringen willst, damit du es scannen kannst. Ja, gut, das das würde, lässt sich aber auch. Das würde halt heißen, dass das Ding hier auch kugelförmig werden muss, oder zumindest so. In mhm. der Fall deine Scanzeile. Das Ding glaube ich kann ja, gut, man. Ja, glaub, die Scanzeile wie gesagt kannst du hier rund machen. und ja, Spitz. Genau. Um auf die Gummirolle zurückzukommen, könnten wir nicht ein komplett anderes mechanisches Konzept probieren? Ja, ja, das das eins. Die, also Wenn das ist die, die Gummirolle ist. Oben drauf, ja. Quasi muss exakt gerade sein, na klar, weil sonst passiert genau das, was eben passiert ist, das Ding wird schräg gezogen, aber wenn das Ding exakt gerade ist, bam, bam, bam, bam, bam, dass der quasi so die Seiten nach und nach schiebt. Ja. Ja, halt und auch auch, auch nachdem es da halt raus ist, das ist quasi aus beiden Seiten die Idee angenähert. Äh, nachdem sie durch ist, abgelöst, kannst du sie halt mit dem. Fängt, fängt das der das sich Verfahren hier ab, an, Anlauf, scannt an die, die eine Seite, scannt die andere, lässt sie fallen. Ganz grob als Gedankenspielerei jetzt, da ist nichts, keine Detailausgabe, der mhm. lässt sie fallen und so weiter, aber wenn die Rolle exakt gerade ist, dann sind die mechanischen Kräfte, die zum, die, die Seite zum Reißen bringen, vielleicht vernachlässigbar. Klar, mhm. wenn das Ding schräg ist, kriegst du eine Friktion an der Seite, nix. Aber wenn die wirklich horizontal mhm. drauf geht, und dann hast du die gleiche Rolle wieder wie in Geldschein, ne, Geldschein hast die gleiche Du hast genau. ja. Vorteil, du brauchst nichts mehr zu bewegen oder nur ganz wenig zu bewegen. Mhm. Ist halt die Frage, Aber du kriegst es halt auch nicht über die Scan-Seite drüber. Das müsste dann wieder eine Kameralösung sein. Nee, nicht ähm, wirklich. Also, also, wenn du das irgendwie die Seite in die Senkrechte reinkriegst, dann hast du einen Tunnel, der drüber fährt mit der Scan-Seite. Hast du denselben Effekt. Mhm. Du musst nur die Seite stabilisieren, ob du das mit dem Unterdruck machst oder eine statische Aufladung. Wenn man den Tunnel doppelt hat, <lacht> werden beide Seiten gleichzeitig. <lacht> Also das ist eine Plexiglasscheibung, möglichst entspiegelt, damit er nicht irgendwelche Reflexionen hast. Und dann scannst du von der einen Seite und von der anderen Seite gleichzeitig. Vielleicht versetzt, damit du nicht irgendwie durchscheinende Effekte hast. Weißt du? Ich denke, auch wenn das gehen würde, könnte man sich in zwei Flachen noch eine Kamera lösen. Vielleicht so. Ich glaube, das Scannen ist das nächste Problem. Ich glaube, das sei der noch nicht. Das ist das, danach zu lösen, was da am besten als Bildgebendes Ding genommen wird. Das hängt ja von dem Konstrukt ab, was du dann erstmal hast. Was genau, geht. Das, sind, ja. das sind wirklich zwei komplett getrennte Dinge. Sehe ich Themen. auch so, sehe ich genau ich denke mal, dass ja beides funktionieren kann. Aber halt gerade so die Sache mit der Kamera, da muss es umgebungslicht stimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese professionellen Musikscanner mit der Kamera oben drin aussehen, aber also du auch dann entsprechend dicht ich, ja. und und also ich, ich habe die Präsentation die ich gemacht habe habe ich irgendwie äh, Buchscanner. Ja, da, da, da, da, da.